Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Röp und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir die Galan 2 zwei betreten und sind jetzt hier immer noch auf dem Weg, den dritten arena leiter zu finden. Und ja, wir haben ein paar Typen von Team Yellow plattgewalzt und diesen ein Betty-Typen erledigt, welchen ich nicht jetzt als unseren Rivalen nenne, weil der ist viel besser als äh, Rob und 100 habe ich nicht ja in dem sinne sage ich wir machen jetzt erstmal weiter hm. Was bist du für eine Art trainer mit meinen dampfkraft kann ich jeden gegner vom posten ruf mal angestellt haben manfred es ist manfred ah, ich brauche äh, dann kann ich bin da echt gut dass selbst die gegner irgendwie andere Pokebälle haben ok Okay, ähm, Ja. <lacht> Boah, ich habe echt nicht. Ich habe gegen Sachen Coverage, aber es gibt einige Sachen, so da habe ich noch nichts an Coverage. So, ich nehme jetzt erstmal vor rein. Hoffe, du hast mich jetzt nicht weg. Oder Sache, jetzt wenn ich sie einwechsel, dann kommt sie AP wieder bitte oder den einen Schlag weg. Danke. So, er setzt irgendwas ein, was ich mit irgendwas anderen nie erledigen kann. Damit ich sie wieder heilen kann. Ohne X. Dun, Eins meiner Lieblings-Pokémon. So, lauf Du schaffst es, kommen Und Flora muss ich nämlich heilen. Fluch, oh Gott. Weiter wird nur Verteidigung, oder? Nee, Angriff und Verteidigung. zeitraum dann machen wir was dagegen. Na gut. Katapult, oh Gott. Ach ja, Kampf. Äh, ich vergesse mal hat. Ich vergesse mal hat. pointer Kampf, ist. Falltreffer war schon wieder ein Falltreffer. Das ist ein Volltreffer. auch oh, so geil. Ah. Du hast ja ordentlich Dampf drauf. Okay in Gala haben die dampfkraft einiges zu verdanken weißt du erst mit den erfindungen der dampflokomotive hat sich nämlich die Einzel Eisenbahnnetze eisenbahnnetz in der ganzen region ausgeweitet weißt du ja, oh. es immer so schöne tm zu finden weil jetzt hat man die unendlich mal das ist so ein schönes gefühl jetzt ey. Äh. früher hat man die sich immer aufgespart also ich habe sie mir immer aufgespart hab ich nicht wusste wann ich die einsetzen soll oder so und dann ja jetzt kann man jedes mal einsetzen und du bist der reden leiter ne? team ja ich bin euch ja dankbar dafür dass ihr mir mein meinem training zur hand geht aber ein waggon bei der arbeit zu stören ist völlig inakzeptabel wollten es doch gar nicht stören wir sind riesige fans von waggon das stecken alter nach dem kampf gegen den typ bin ich platt um mich weiter mit ihm zu streiten Lass eine biege machen ja Die haben voll die Klammern irgendwie im Rücken, wenn sie wirklich Fans von Waggon werden, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten. Gong Cabo Mann, wie sie zwei eben angefertigt haben, war einfach genial. Abgefertigt haben, so stelle ich mir eine Feuer Arena Leiter vor. Ah, ihr müsst Rob und Daniel sein. Die beiden Trainer, deren Deleon eine Empfehlung geschrieben hat. Ich wollte die Zeit bis der erste Challenger in meinen Schreiben auftaucht, äh, sinnvoll nutzen und habe hier noch ein wenig trainiert. Hier in der Galaden Mine 2 gibt es viele Pokémon, die den Typ Wasser angehören. Er ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer-Pokémon spezialisiert ist. Aber es wird langsam spät. Wenn ihr die Mine verlasst und geradeaus weitergeht, gelangt ihr nach Engine City. Quartiert euch dort im Hotel ein ruht euch gut aus, damit ihr in Topform seid, wenn ihr gegen mich antretet. Ach, sind wir jetzt auf der rechten Seite beim Ausgang da. Du sollst auch langsam umgehauen, Waggon. Komm, ich bring dich nach Hause. Gong. Morgen heißt euch ordentlich ein. Natürlich toll, wenn ich den schon im nächsten Part erledigen kann. Mein Bruder hat mir mal erzählt, dass sich viele Trainer an Kabul die Zähne ausweisen und dann aus Frust die Arena Challenge hinschmeißen. Aber wir werden schon noch sehen, wer hier wie ein Ich will noch nicht raus. Mann, nein, bringen bringe nach dem Hotel Knospien. Neue Route, das war von eben war bestimmt hier um einen Pokejob zu erledigen. Du weißt, was Pokejobs sind oder. Nee, was ist das? Puh, na gut, da musst du wohl über, über der Zukunft der schimpf ran und dir das erklären. In einem von denen uns alten Notizheften stand das ungefähr so erklärt: Irgendwelche Firmen oder Leute suchen nach Pokémon, die ihnen bei verschiedenen Arbeiten sogenannte Pokusjobs unter die Arme greifen. Die ausschreibung findest du bei Rotomina in jedem beliebigen Pokémon-Center. Okay, vor uns Engine City. Mann, bin ich alle. Ich werde mich im knosby in erst mal richtig schön aufs Ohr hauen. Schließlich steht morgen der leiter Cabo auf dem Plan. Hey, wenn ich jetzt schon in die Arena gehen kann, dann weiß ich. Oh, uh, man Ich will doch erstmal mal hier gucken. man weiß ja nie. So, ich werde jetzt erst mal weiter gucken. Wenn ich wirklich jetzt schon in die Arena rein kann, dann so viele Mogelbaums. Jetzt sieht irgendwie merkwürdig aus. aber jetzt noch eine Trainerin. Er fährt durch. Dann kommt jetzt zu dings Ja klar. Hm. Hm? grüß dich junger trainer wirst du wohl so nett dich mit einem kampf zu messen madam katrina fordert sich heraus Volley. geht los tox du schaffst das ähm. da schafft man sogar echt weil das ding ist elektro Blablabla. Oh Gott. obwohl Elektro, ja. echt so viele Krips habe ich so gefühl. die Trainer ja kurz verschwinden, wenn ich angreife. So. Sagt euch auch das. Okay, netter Ach du, äh, raus hier. Ähm. So, du bist schon stark genug, wegen seinen muss einen Vorsprung, glaube ich, rausholen. Äh, das war Psychoflug, ne? Das wie ich. schon irgendwie du schaffst das. Ich weiß, ich kann einfach Koro einwechseln und das Ding platt machen, aber nicht. Bei mir geht es irgendwie erst an, weiß nicht bei mir kommt es erst mal drauf an, wer irgendwie am niedrigsten gelevelt ist. Meiner ist immer noch ein Rollenspiel, also und so spielt ich halt Rollenspiele. So aber die sagen, du bist jetzt schneller, jawohl, jawohl, ja Boah. und weg mit dich wie mir wird denn auch an können dass du dich den kampf so geschickt anstellst geld und so die art gentleman's in diesem spiel ich kann es kaum erwarten bis zu erfolgen was du in Zukunft noch alles erreichen wirst. meine unterstützung ist dir sicher ich habe fast nicht gesehen aber nur fast münz amulett so meine frage ist jetzt ähm münz amulett verdoppelt verdoppelt, aber ich habe Geld für das Teil ausgegeben, also so meine Frage ist jetzt, boah, wo sind die Dinge jetzt wieder? Würde sind überall ausgezeichnet deswegen habe ich nie eine Ahnung. Da so ähm, ich gebe das mal, nicht, irgendwie und tun die beiden Sachen stacken, da wäre natürlich eine gute Frage, ne? So, dass ich davon doppelt kriege und von dem anderen. Was ist das? Ja, ich glaube, du bist dieses psycho dingen dieser Betis-Typ hat. Ein Primova war. Wild erscheint. Hm. Aber warte mal. Das Ding ist Psycho. Da gar nichts Okay. Ich habe so Gefühl, das Ding wird... wird mein Little Toxia One Shotten, deswegen noch mal rausgehen. Wir werfen einfach Bälle jetzt. sie schade, ja, das wäre ganz schön gefährlich gewesen. Hier ist hat Lebenstropfen, oh Das werde ich jetzt recht noch Pokéball werfen, weil sonst zu viel Zeitverschwendung ja, ja, ja. Boom. Ja, schwächen. Wer braucht Schwächen? Ich werfe einfach meine Bälle. Ich werfe den, den so hart gegen den Kopf, hat die irgendwie mit einer Gehirnerschütterung am Boden liegen und sich nicht wehren können. So macht man das psycho mit dem vorsatz an seinem kopf kann es die gefühle von lebenswesen wahrnehmen es hat nur grusam verlangen verlangten leuten sein herz alles klar das ist also ein ding was ich mein team irgendwie nehmen könnte Spezialverteidigung hoch angriff runter okay Wenn das ding irgendwie defensiv ausgelegt ist dann wäre das vielleicht ein gutes ein gutes Wesen, äh, glaube ich. aber ah, ich nicht. nehme an, das Ding ist irgendwie auf Angriff ausgesetzt. ne. Ah, mal schauen. Ich jetzt erstmal weiter. Das Auszeichen hat ja schon wieder weg. So. Sei mal. Ach du. Oh, meine Hose rutscht. Ja. Äh, Ah, shit, shit, das ist geschlagen Mein Gott, sind wir kacke. Danke. Das war ein sehr merkwürdiger Kampf. möchten wir beide vergessen, dass wir das gesehen haben. Alles klar. Gehen die so eine Bro Fist und gehen dann wieder. Dann ist ein Smog on Oh. Hey du da, ja du, na los, stelle ich dem Kräftemess mit einem Polizisten. Was? Wir haben Gewalt. Afa. Warum sieht er so glücklich aus? Also, ein Kind in... Oh, sehr gut. Was? ich dachte hört sich nur wenn da irgendwie durch bestimmte angriffen getroffen ist okay das war irgendwie außer dass wenn jemand bedroh einsetzen jemand hat angst hasenfuß aber immer war dabei dafür gut irgendwie wenn das irgendwie so deswegen passiert ist äh, wird doppelkick so jetzt hat man einmal glücks und münz amulett pokémon die beides hatten ich mal sehen wie viel geld ich bekomme wenn ich jetzt eine menge geld bekomme dann habe ich dort so wieder die dinger stacken ja, du hast gute Pokémon dabei und deinen Kampf hat sich aussehen lassen. Okay, das sieht normal aus. Ich wollte prüfen, ob du auf deine Reise zurückkommst. Du hast bestanden. Hm, wieder eine Brücke. Abwehrfehler. Hop. Hm. Abfehler. Espritfehler. feder kam hat sich wiederholt und ist gleich zum nächsten Pokéjob job auf stopp poker job aufgemacht so äh. Äh, ich sollte vielleicht erstmal zum pokémon center gehen ob jetzt pokémon aber ich glaube hier ist auch eins gewesen ne? center okay bei super weil was sind mit dem los ach nee, ich muss mich ja übernachten ne? zum pokémon center Stimmt, ich soll ja erstmal da übernachten, bevor ich irgendwie. Aber ich weiß ja nicht, ob ich da drin geheilt werde oder was also, warte ich mal Pokémon Jobs hier ausprobieren. Lass mich da mal ausprobieren. Warte mal, konnte man denn nicht TMs kaufen? Aber nur Platten. Also TP. Was mehr oder weniger oldschool TMs sind. Kannst du TMs kaufen? Ha. Dat hier möchte ich ehrlich gesagt haben, Trugschlag. Damit kann man nämlich gut... Äh, Reflektor bin ich auch immer ein großer Fan von. Lichtschild auch. Und ja. Äh, Trugschlag. Ich nehme an, Lauch kann lernen, ne? das lernen. Das gibt es jetzt nicht. <lacht> Ey flora kann nicht lernen wenn man da wenigstens bei hat hier weg und so gesang setzen setzt eigentlich auch nie ein aber so so ja da gesagt die lotterie ha. äh, äh, hast du die möglichkeit großartige preise zu gewinnen aber ich nicht mal meisterbel irgendwie gewinnen doch ich wollte eigentlich nicht speichern ab 6345 kartomat neue liga karte erstellen oh ah da ist noch mal was nein Jetzt kann man sich eigentlich so dingen herstellen. Gut. Na, wir das hier und also nicht? gar keinen Effekt haben. Aber erst mal, wenn ich meine Pose oder so ändern könnte. Ich irgendwie irgendwie den ganzen Tag mit verbringen könnte. Ja, das hier. ändern. So. Zum... Ho ho ho ho. Goodbye, Jojo. Warte mal, das. das tut doch so was von irgendwie irgendwas Böses. So. So und dann war ich irgendwie Kann ich nicht nach oben oder unten irgendwie gehen. Ah. So. <lacht> ich habe so viel Spaß mit hiermit, habe ich so Gefühl. wenn ich jetzt nur irgendwie in die kamera gucken würde perfekt dann ja nicht irgendwie wenn man seine brille irgendwie so richtet in anime irgendwie haben jetzt so gefallen so wird mir diese eine ja so voll gefallen sit Ja, so perfekt. Ich finde, sie sieht irgendwie nicht schön aus, das Tier. So, hier muss ja keine Sorgen machen. Unsere Lierkarten sind nämlich wasserfest. fest ich eigentlich jobs machen also <lacht> Genau, suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Ja, das hat mir den schon gesagt. das also Auswahl ein wird einmal am Tag aktualisiert. die oft du ein Pokémon aushelfen lässt, und je mehr kannst du ihn durchschicken. Desto mehr Belohnung erwartest du. Hilfe so also, oft du kannst. Von äh, unserer kommt zu zu uns, wenn wir ein feingefühl verpflanzen. Pflanzen suchen normal Pokémon, die einen bei der Herstellung vielseitiger Stoffen helfen. Ja, äh, macht das, ich. Äh. Was ich hier teil Ich kann wäre Okay. Was ich. entsenden äh, Ganz Senden. Äh, ganzer Tag. Ich wollte eigentlich nach oben oder unten oder irgendwie drücken, aber los, macht mich stolz. und don't mess it up okay mal. Okay schön also dann immer noch meinem hotel immer zeit haben können wir noch ein paar pokémon fangen ich würde dann am liebsten irgendwie in die ersten routen jetzt zurückkehren und alle die dinger fangen die wir ausgelassen haben hey du iPhone Nummer zwei, hallo, äh, dann richtig. Du bist ja schon ganz schön spät unterwegs. Das auch bestimmt kurz Zeit, um mit mir etwas zu helfen, oder ich will testen, ob ich der Arena Challenge gewinnen kann. Äh, na klar, ja, kämpfen. Oh, was für ein Kampfgeist! Oh, oh darum sehe ich die Typen schon. Oh, die sind im Hintergrund. Wenn ich raten würde würde ich sagen sie ist irgendwie weil nicht der boss von irgendein organisation oder so ich bin kein gute verlierer musst du wissen aber ans verlieren denke ich ja eh nicht ja haben die ist schon irgendwie zu freundlich das ist schon sehr verdächtig äh, äh, gute frage äh, kampf ähm. Boah. team ist nicht so gut <lacht> ich muss man irgendwann daran denken, mein Team und um zueinander eigenes Gefühl ist weggeschlagen und nein, ob oh Gott Au. so ich wusste es, deswegen habe ich nicht ruckzuck eingesetzt. Und weil ich wollte, hat noch Initiative steigt genau gut, dass es so viele wichtige Trainer hier gibt. Ne? Wir haben diesen einen Typen potenzieller Rivale, haben wir sie alle tun sie im ein Wetteifern für die, was also irgendwie wieder dutzende Über so Keks, okay. ja, du warst noch mal Kampf und nicht ne? das heißt, Lauch, du wirst das schaffen. Hmm. Au. Au jetzt geht es ein auf die Fresse. Das ist unbedingt eine stärkere kampfe da gab es so mal wird es nicht auf Dauer bringen ja. nein diesmal nicht äh. diesmal kommt lauch durch passt ja irgendwie öde wenn ich jetzt schon alles vorbei werden deswegen geben wir auch nicht auf so ein ding aber das ding mit was sie die ganze zeit rumläuft das Pikachu dieser generation du wirst auch sicher elektro sein also kommen hm. also ja, ding kenne ich übrigens auch irgendwie von Facebook. Irgendwas war mit dem Teil. Oh ja. <lacht> da konnte ich ja ich wusste, dass ich sich verwandeln konnte, aber ich weiß nicht wie oder ob da irgendwie eine andere Form ist oder so. Hm, ich glaube dieser Tag bringt meine Gefühle ganz zum Ausdruck. Ja, was meinst du? Bis. Oh. Ah. Wird anstrengend mit dem Teil, habe ich so Gefühl. Ähm. Flora. Ah, okay. ja, es tut schon wieder. Little Tox ein paar Erfahrungspunkte hier fehlen Die Zuneigung geht wahrscheinlich auch unter oder so. Okay, hat sich schon wieder verwandelt ehrlich ich werde zurück verwandelt alter war schon wieder ein falltreffer erinnert gibt es doch jetzt einfach nicht hey wie die umschmeißen mit volltreffer so langsam wird ein ganz klein bisschen knapp da oder Ding kaputt obwohl war schon wieder ein Volltreffer? Hey, hey, Junge, reicht doch jetzt mal ich die ganze Zeit mit Volltreffer durch die Gegend schmeißen. Hey kuro macht das Ding fertig, gibt es da nicht? Ja, das Ding ist unlicht oder wie du schreckst jetzt zurück. ein das ding schon wieder in die form ich weiß nicht was das bedeutet oh. hey, ich habe auch ich habe ich so gefühl Aber das ding weg jetzt oh, immer noch am im leben Und weg besser. Alter, einfach anstrengend. Oh Gott. Die schlag zu alle an. Ja. Äh, wer? Oh, okay. Erschlagattacke, ja, die aber nur gelingt wenn das Ziel gerade einen Attack vorbereitet, die KP-Schaden zufügen würde. Hm, das ist ein bisschen zu... Und fünf Benutzungen. Vor allem die gelingt nur und dann tut es auch noch 70 Schaden machen. Ey. Oh, du hast mich für sie anscheinend bist du noch so schwach, nicht so schwach. Wollte sagen ich habe mich am besten ins Bett und morgen fit sein Du sollst auch schlafen gehen. Picko. Okay, wir waren ja jetzt voll geil. Sein werden ne? nächsten Morgen. Morgen dann kumpel ich schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte halt mit Hilfe Infos auf Kavuzi ja hat die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt abgeließ ist hat er mir einen riesigen stapel von kabus liga karten gegeben hier doch auch eins. ich wollte schon sagen haben wir noch gar keinen von dem bekommen ne? und du kannst das auch haben als dank von unserem kampf gestern feuer ja. nicht so dass du mich gebörnt oder was kennst du Kabus spitznamen er wird auch der unaussichliche feuerwetter genannt Aber ich habe das gefühl dass er dir keine große probleme bereiten wird so und jetzt ab äh, mit dir geht zur engine entscheidung und schnapp dir den feuerorden Peko. Ich habe immer noch so das Gefühl, hat irgendwie der Vater von von der ein Feuerarena-Leiterin aus Höhen ist, weil angeblich soll er ja aus Höhen sein, ne? Und sie war irgendwie die Tochter von einem starken Arena-Leiter. Also ja, das weiß ich nicht. Die Lore ist so tiefgründig in Pokémon-Spielen, also ja. Und da sehe ich schon wieder, was. Was wir an aus im Feuerorden. Bist du da endlich, Daniro? Ich habe mir immer mal den Feuerorden geschnappt. Aber ich weiß jetzt, warum Cabo von allen Audnerslöschlichen Feuerbatterian genannt wird. Wäre mein Team nicht das Allerbeste in gala hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. was ein volley unten. Aber keine Sorge, Daniro. Ich habe Cabo besiegt. Er ist also alles andere als Auden auslöschlich Du schaffst das schon. Dann bist du ja schwächer als nicht. Burn, loser. Oh. Oh, ich würde den am liebsten einen mit meiner Angel überziehen. Eh. ja Ich glaube, ich habe hab schon mit jemandem geredet. So warte mal bist du nicht gerade weg kann bei meinem kampf gegen Kabo sind echt die funken geflogen hat weiß ja nicht gerade noch bin ich ganz blöd jetzt ja ich will also weißt du, was mich stört diese eine anzeige den ganzen äh, pokédex hier hier seht euch an die dinger sind hier noch die habe ich auf screen gefunden Weißt weiß was die fangen wir jetzt mal da so, wir können uns nämlich teleportieren mehr oder weniger ich will mal sehen ob ich das mal irgendwie wegkriegen kann ja mit die nicht die ganze zeit da angezeigt werden damit irgendwie ein anderes ordentlich mal angezeigt wird diesen spiel im pokémon center also ja so mal die mal zu fangen und dann Gebiet abzuschließen, sage ich mal, so, dann diese Dinge, die sind, glaube ich, hier in diesen Ausrufezeichen. Dinger, so. ich habe mich ja letztens gewundert, als war letztes Mal hier waren, wo das die ganze Zeit ist. Und ja, hier sind wir werfen einfach Pokéball, weil das überlebt hat nicht <lacht> mal angreifen. Das sagt schon viel aus, wenn sogar Little Tox irgendwie das Ding kaputt hauen kann, aber ja. Werfen einfach einen Ball und fertig. Ja okay, das ist jetzt auch nicht. das ich würde ja wieder bei leveln, aber nee. sagt ist ein Schlausbuch, man das ist immer vielleicht Informationen sammeln. Seine Stärke lässt jedoch zu wünschen übrig. Aktualisiert. So und das ist die Vorentwicklung von diesen einen Dingen. Ne? Mal sehen. Oder auch nicht okay oder wurde das jetzt nur angezeigt weil doch er hey, was also das war wegen dem Gebiet okay ähm, Mabula das ist dieses dingen hat irgendwie sich in so ein retail entwickelt oder nee das andere Teil da ich, oder das hat ein neues Pokémon Nee, das war glaube ich nicht neu. Also, wir öffnen einfach einen Ball. Und das Ding gehört uns. Blip, blip, blip. Geht stelle ja. Ne? So, jetzt haben wir alles hier erledigt. Jetzt will ich mal wissen, ob irgendwas passiert oder so. sein großer kiefer stark genug um selbst die dicksten äste zu zerbrechen damit heißt auch seine natürlichen feinen micro in die flucht fantastisch was alle befohlenen pokémon gefangen herzlichen glückwunsch das ist eine punkt die du noch nicht gefangen hast halt ich weiter dran nach jetzt geht das einfach weiter ähm, oh. okay jetzt wird mir hier angezeigt aber die gehen jetzt echt hier jede route ab nicht, ob mir hat so gefällt. Ich würde nämlich irgendwie so selber irgendwie darauf kommen. Ja, weißt du was? Komm, machen wir das auch noch. Versuchen Versuch wir. nicht ganz so lang zu machen, aber so unter 40 Minuten, so, weil ich 36, 37 Minuten irgendwie so hat. Irgendwann müssen wir halt ja mal machen, ne? Besser früh als spät und so, ne? So heißt das doch, so nennt man das noch ne? Ja, okay. Und ja müssen auch noch ein pokelex führen das ist ja auch unsere aufgabe ja weiß vielleicht brauchen wir ja irgendwie mal ähm, ich brauche ja mal irgendwann eine bestimmte anzahl an pokémon um irgendwie ich weiß ich was freizuschalten so wie damals die tms ich wollte eigentlich nicht. ein micro scheint ein hier da weg so, wenn das ding nicht die ganze Zeit boah, da ist schon wieder aus verzeichnung da gibt es jetzt nicht da so, komm ich weiß nicht wodurch die ausgelöst werden aber scheint random zu sein glaube ich Dat. das hat gespawnt oh, oder waren auszeichen gut okay lass mal dat. das dauert zu lange gar nicht so gut irgendwie beeinflussen habe ich so gefühlt, vielleicht treffen wir die ja irgendwann mal an einen nein, anderen ort also gut ja da ist heißt, wir im part in der nächsten folge geht es dann weiter Ach, da ist der teil in der nächsten folge geht es dann weiter mit der dritten arena challenge beziehungsweise dritten arena leiter in engine city und ja ich hoffe ihr freut euch darauf und ja ich sage dankeschön fürs zuschauen bitte lasst doch ein like ein abo ein kommentar um den kanal weiter zu helfen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder ciao, ciao.